Willkommen bei der Algebra 2 im neuen Jahr 2022. Wir haben jetzt noch drei Wochen bis zu den Semesterferien und die werden wir wohl online machen müssen. Wir werden weiterhin das Lightboard verwenden, ich hoffe das funktioniert, halbwegs. Wichtig ist, dass wir miteinander kommunizieren, wir haben im Pro-Seminar, werden wir das über Zoom vom Computer aus machen. Und Dienstag und, äh, Dienstag und Mittwoch jeweils am Leitboard die Vorlesung. Gibt es von eurer Seite noch Fragen technischer Art, organisatorischer Art? Ist irgendwas äh, fällig? Könnt man auch natürlich ein Mail schreiben. Ja, also wegen der Prüfung nur nochmal. Ähm, wie wie schaut es jetzt eben aus mit Terminen? Wird der erste im Anfang März sein? Ja, die Prüfung würde ich am 4. März vorschlagen. Das ist der. Das ist ein Freitag, äh, vorher, ja, also es ging eventuell auch noch am 26. Januar, aber das ist wahrscheinlich ein bisschen zu knapp, würde ich meinen, abgesehen davon, dass ihr vielleicht auch andere Prüfungen habt. Ja. Äh, 4. März würde ein schriftlicher Termin sein und äh, ich muss das aber auf Moodle noch, da muss man sich ja wohl wieder anmelden und... Äh, Ihr könnt euch dann wieder, vor dem Semesterferien könnt euch wieder ein Blatt geben mit Wiederholungsaufgaben oder so eine Art Prüfungs, Prüfungsaufstellung, damit ihr da ein bisschen üben könnt. Okay? Ihr kennt ja schon meinen Stil. Okay? Sollten noch Fragen von eurer Seite? Ihr habt das, das Skriptum hoffentlich gesehen und ein bisschen durchlesen können. Ich wollte mich nochmal bei bei Clemens und Peter bedanken für ihre Arbeit. Ich glaube schon, dass das euch was helfen kann und die haben das sehr sorgfältig ausgearbeitet. Es wird natürlich trotzdem ich habe es korrigiert, aber es gibt natürlich immer trotzdem noch Tippfehler oder kleine Ungenauigkeiten. Das könnt ihr mir alles melden. Gut, ich wünsche euch auch ein gutes Jahr, sowohl mathematisch als auch natürlich privat. Im Sommersemester werde ich hier eine Art Fortsetzung der Algebra halten, nämlich die Einführung in die algebraische Geometrie und kommutative Algebra. Das wird auch englisch sein, weil das eine Vorlesung ist, die sowohl für Bachelorstudenten als Wahlfach verwendet werden kann, als auch für Masterstudenten. Äh, wird ein recht, <kühm> wie soll ich sagen, ein sehr konkreter Zugang zu den Grundlagen der algebraischen Geometrie, die wird beliebig schwer natürlich und äh, wird dann vielleicht im Herbst fortgesetzt mit einer höheren Vorlesung algebraische Geometrie, das werden wir noch sehen. Okay. Gut, jetzt habe ich überlegt ein bisschen, was wir in diesen drei Wochen im Januar noch machen, was gut zur, zum bisherigen Stoff passt. Ich wollte nicht mehr etwas ganz Neues anfangen, weil per Zoom und per Online dass es sowieso schwieriger ist, neue Materialien zu machen, und habe mich dann beschlossen, mich entschieden, euch ein bisschen die Algebra schmackhaft zu machen, wenn ihr andere Gebiete arbeitet. Und zwar insbesondere in der Topologie und noch mehr in der Analysis. Es gibt in der Analysis oder auch in der Differentialgeometrie oder komplexen Analysis viele Beweise, die eigentlich in ihrer Art algebraisch sind. Ja. ja, was ist der Unterschied zwischen Analysis und Algebra? In der Analysis hat man Grenzübergänge, äh, äh, Normabschätzungen, äh, Grenzwertbetrachtungen, ja, während in der Algebra man eigentlich immer im Endlichen arbeitet, auch wenn man unendliche Mengen hat. Okay. Und wenn man gewisse Beweise der Analysis genauer anschaut, dann sieht man, dass ein großer Teil davon eigentlich algebraisch ist. Manipulieren mit Gleichungen, Umformungen, Körpererweiterungen, Polynomringe und so weiter. Und nur an einzelnen Stellen dann ein analytisches Resultat reinkommt, wo man eventuell ableitet, wo man integriert, wo man den Satz über implizite Funktionen verwenden muss, solche Sachen. Und es ist eigentlich wichtig und für euer mathematisches Verständnis auch grundlegend, zu sehen, wo in diesen Beweisen der algebraische Teil ist und wo der analytische Teil ist. Und je stärker ihr in der Algebra seid, desto besser könnt ihr das herausarbeiten und sehen, ja hier argumentiere ich einmal jetzt nur algebraisch und dann kommt der Input von einem Grenzübergang. Okay? Und das möchte ich jetzt in diesen drei Wochen mit euch ein bisschen trainieren, an einigen Beispielen, die ein bisschen beliebig ausgewählt sind, die aber hoffentlich recht instruktiv sind, damit ihr seht, was hier passiert. Okay, Ich werde also diesen Abschnitt jetzt nennen, Algebra in Topologie und Analysis. Das ist natürlich nur so ein Titel, aber bitte. In Topologie und Analysis. Und wenn man mit Analytikern oder Leuten von Differentialgleichungen spricht, dann... Sehen die oft gar nicht den algebraischen Bestand der Lehrer Beweise. Ja, wir werden es auch dann bei Differenzialgleichungen noch sehen, dass es da sehr viel Algebra gibt. Ja, und vielleicht als, als Startpunkt Erinnerung. Die Telo-Entwicklung. Naja, ich mache das reell. Wenn wir f, sagen wir von u in, immer auch nur in einer Variablen, nach R haben, differenzierbar, sagen wir c unendlich, und wir nehmen an, dass der Nullpunkt drinnen ist, damit wir einen Referenzpunkt haben, differenzierbar, dann wissen wir, dann existiert eine Entwicklung f von x gleich Summe, k gleich 0 bis unendlich. Ich mache die telo entwicklung in 0, dann ist es leichter zum Schreiben. Und hier haben mit ck x hoch k, mit ck in R. Ich frage ist, ob man da einen anderen Körper auch nehmen könnte. Und diese Potenzreihenentwicklung ist konvergent. Potenzreinentwicklung in 0, die für x kleiner y konvergiert. Jetzt, was haben wir hier? Wir haben zwei Objekte oder zwei Begriffe. Die CKs sind also einfach eine Folge, kein N ist eine Folge in R. Das ist etwas Algebraisches. Und die Konvergenz ist etwas Analytisches. Da ist ein Grenzübergang drinnen oder eine Normabschätzung, wie immer der das nennen will. Okay. Jetzt kann man auch die Taylor-Entwicklung abbrechen, wenn also etwa n als n ist, dann können wir ck x hoch k, k gleich 0 bis n betrachten. Das ist die taylor bis zum Grad n von f. Wenn ich zu schnell schreibe, müsst ihr schreien, bitte. Das ist sehr schwer abzuschätzen. Das ist die Teleentwicklung bis zum Grad n von f. Und die ist schon, je größer n ist, umso besser ist die Approximation. Mit wachsendem n gute Approximation von f von x. Aber bitte nur lokal, lokal bei 0. Was heißt lokal für Absolutbetrag von x hinreichend klein? Ja. Und das liegt daran, also stellen wir, wenn wir das epsilon etwa kleiner als 1 nehmen, dann sind je größer die Potenz, von x ist, desto kleiner wird das. Beachte, wenn x im Absolutbetrag kleiner 1 ist, dann folgt, dass das x hoch k geht gegen 0 für k gegen unendlich. Ja, das bedeutet, dass die -Entwicklung vom entwicklung bis zum Grad n eine sehr gute Approximation ist, wenn das n groß ist, weil die, die Restterme sind dann klein. Okay. Das ist also der Unterschied zu Polynomen. Bei Potenzreihen machen die Terme mit kleinem Exponenten den größten Beitrag, sofern man nahe bei 0 ist. Okay. Und das rührt jetzt zur folgenden Definition. Jetzt gehen wir in die Algebra. Als Anlass dieser Situation hier betrachten wir einfach überhaupt formale Potenzreihen. Das habe ich schon definiert, das müssen wir nur noch formale Potenzreihe über Körper K. Ja, das ist, ich schreibe das, f von x gleich Summe c Alpha x hoch Alpha. Alpha ist jetzt in n hoch n, in n Variablen. Ich würde auch genügen, hier nur eine Variable zu betrachten, aber wir machen es gleich allgemein. Ja, das Alpha ist Alpha 1 bis Alpha n, das sind die Exponenten in n hoch n. Die C-Alpha sind im Körper K. Ihr seht hier, kann man sich vollkommen frei machen vom Körper, ob das die reellen Zahlen sind oder die komplexen oder Q, ist ganz egal. Und das X hoch Alpha ist natürlich das Produkt X1 hoch Alpha 1. bis x hoch Alpha 1, das ist ein Monom. Jetzt hier sind wir jetzt rein in der Algebra. Ja? Die Konvergenz können wir hier nicht definieren, wenn wir nichts über den Körper K wissen. Ja? Äh, keine Konvergenzaussage ohne ja, was man im Wesentlichen braucht ist eine, eine Norm auf k Norm auf k wie es etwa bei den reellen Zahlen oder wie bei den komplexen Zahlen wäre. Aber als algebraisches Objekt kann man das gut betrachten. Jetzt wollen wir hier diese Situation mit der Taylor-Entwicklung hier ein bisschen in den Griff bekommen, algebraisch, und wir möchten sagen, wann eine Potenzreihe klein ist, und das machen wir wie folgt, wir definieren die Ordnung, ich mache das jetzt immer, die Taylor-Entwicklung im Nullpunkt, damit ich nicht x minus a schreiben muss, hier, ja, machen wir einfach x, das ist von der Notation her einfacher und ist natürlich keine Einschränkung der Allgemeinheit. Ja, wie wir definieren die Ordnung, von f in 0 als das Minimum aller k äh, c alpha ungleich 0 für ein alpha in n hoch n mit absolutbetrag alpha das wird definiert als alpha 1 plus plus plus alpha n gleich k das ist nichts anderes als der Untergrad der taylor Wenn man es hier, hier rüberspielen will. Untergrad der taylor Übrigens, wie ihr euch erinnert, diese CKs hier sind natürlich gegeben durch Ableitungen von F und ihrer Auswertung im Nullpunkt. Aber das von auch lassen wir. Momentan arbeiten wir einfach mit, mit irgendwelchen Koeffizienten. Jetzt wollen wir diese, diese Konvergenz aber ein bisschen in den Griff kriegen. Äh, wann wird f klein sein? Äh, das ist eine Art Definition, aber ist natürlich keine mathematische Definition. Genau dann, wenn die Ordnung von F groß. Das macht Sinn, aus dem Grund des vorhergehenden Sachverhalts. Ja? Und nun können wir auch sagen, wann zwei... Jetzt werden wir eine Topologie definieren. Topologie auf Kx definiert gleich Kx1 bis Xn. Das ist eine Topologie, die rein aus der Algebra heraus definiert wird. Und zwar, was ist Topologie? Topologie sagt uns, wann zwei Punkte eines Raumes nahe beisammen sind. Ja? Und wir definieren f nahe g. Ja, wenn f minus g klein. Das ist wieder heuristisch gemeint natürlich und das bedeutet, dass die Ordnung von f minus g in 0 groß und das ist äquivalent dazu, dass die ersten Koeffizienten von f und g übereinstimmen. f und g stimmen bis zu großem Grad überein. Genau in diesem Sinn, dass die Differenz große Ordnung hat. Ja. Jetzt, das können wir äh, auch wie folgt definieren. f minus g. Jetzt kommen wir in die Algebra. Wir nehmen das Ideal x1 bis xn. in diesem Ring Kx. Das sind also alle Potenzreihen ohne konstanten Term. Und wir nehmen hier die Karte potenz Das hier sind die Potenzreihen von Ordnung größer gleich K. Ja, da sollt ihr euch noch einmal das ein bisschen Gedanken machen. Und das Ganze passiert in Kx. Okay. Also, ich wiederhole. Wir definieren eine Topologie, indem wir zuerst einmal nur so grob sagen, was nahe heißt. Und das heißt, dass die Differenz in diesem Ideal, das ist hier ein Ideal, ich hoffe, ihr wisst noch, was ein Ideal ist. Das Ideal ist etwas, was Bezüglich Addition abgeschlossen also ist die Multiplikation mit beliebigen Potenzreihen. Ich ist klar, wenn eine Potenzreihe eine Ordnung größer gleich k hat und wir multiplizieren irgendeine andere Potenzreihe dran, dann bleibt die Ordnung größer gleich k. Wenn wird nicht vielleicht so noch größer. Okay. Und das können wir jetzt präzisieren. Ihr wisst aus eurer Topologievorlesung, man kann eine Topologie auf einer Menge, Menge irgendwas durch zwei Arten beschreiben. Entweder gibt man an, was die offenen Mengen sind oder man gibt an, was die Umgebungen sind. Ja. Und hier werden wir das über die Umgebungen definieren. Und zuerst werden wir ich hoffe, ihr erinnert euch noch, was eine Umgebungsbasis ist. Wir definieren Umgebungen von Null zuerst, also die Topologie. drauf Umgebungen Umgebungsbasis von 0 von der Potenzreihe die identisch 0 ist gegeben durch die ideale x1 xn hoch K und dafür schreibt man gerne M für maximales Ideal hoch K. Das soll ein deutsches M sein. Und Kx. Ja, was ist eine Umgebungsbasis? Das ist ein System von Mengen, wo jede Menge 0 enthält und Umgebungen werden dann definiert. Aufgrund einer Umgebungsbasis sind Mengen, die immer eine ein Element der Umgebungsbasis enthalten. Okay. Das ist die Umgebungsbasis hier und das entspricht genau dieser Definition, die wir hier oben haben. Und wenn wir jetzt in einem anderen Punkt sind, für f aus kx beliebig, Umgebungsbasis, ja da, shiften wir dieses Ideal, wir nehmen einfach f plus m hoch k. Jetzt, weil Sie vielleicht nicht mehr so berat haben, was eine Umgebungsbasis ist, das bitte euch selbst nochmal anzuschauen in der Topologie und daraus bekommen wir nämlich jetzt eine Topologie. Ja, Topologie... auf kx u in kx offen genau dann es existiert ja, für alle f in u existiert ein k mit f plus x ach da wollte ich m schreiben F plus M hoch K in U. Das ist eine Definition. Ihr seht, wir haben überhaupt nichts aus der Analysis verwendet, oder aus der Topologie, um das zu definieren. Nur diese ideale M hoch K. Das ist ein M hoch K, das ist mir leider da verwischt, weil es noch nass war. Okay? Gut. Jetzt eine Bemerkung, sobald wir, also Kx ist damit ein topologischer Raum, und wir haben natürlich die Addition und Multiplikation, Bemerkung a, oder ja, brauche ich mehrere Bemerkungen, Moment, ich muss gerade schauen, ja, a, Addition und Multiplikation in Kx sind stetig. Das könnten wir im Prozess -Nah machen. B. Ja, wir können auch im Potenzreihenregen differenzieren. Partielle Ableitungen D nach DXi sind ebenfalls stetig. Und wenn man diese Situation hat, dann nennt man das eine topologische Algebra. Damit, also mit A, sorry, die Parzellenableitung ist noch zusätzliche Information, wird Kx eine, na, ich schreibe mal dazu, differenzielle, um das schon vorwegzunehmen, das kommt ein bisschen später, topologische K-Algebra. Ja. Und was heißt topologische K-Algebra? Das bedeutet ja gerade A. Das heißt, Addition und Multiplikation sind stetig. Okay, ich schreibe es nicht hin. Haben wir schon einen topologischen Raum? Das ist erstaunlich nützlich, Uh, um auch in Analyse Sachen zu machen. Wir werden gleich ein analytisches Resultat beweisen mit Hilfe dieser Topologie. Diese Topologie die C, der den eigenen Namen, das nennt man die x-adische Topologie. Diese Topologie heißt die x-adische oder m-adische. Oder Kull-Topologie. Topologie auf Kx. Achtung, das hat jetzt nichts mit der Konvergenz von Potenz rein zu tun. Das ist eine andere Art von Betrachtung. Es ist wieder eine topologische Betrachtung. Wir können jetzt auch Grenzwerte betrachten, aber in einer anderen Topologie. Okay. Gut. Jetzt sollen wir ein bisschen was beweisen. Gibt es noch Fragen dazu, soweit? Kommt ihr mit dem Tempo nach? Alles klar, soweit. Ich hoffe, ihr seid jetzt schon so, ja, muss ich das Ich hoffe, ihr seid jetzt schon so algebraisch trainiert, dass euch diese Konstruktionen relativ schnell zugänglich sind. Das ist, für einen Analytiker ist das ein bisschen immer verwirrend, aber wir werden gleich da daraus Folgerungen ziehen, die analytischer Art sind. Aber vorher ein Lemma aus mehreren Teilen A. Ah, wir können natürlich die Polynome in N-Variablen als äh, formale Potenzreihen auffassen und haben natürlich dann diese Inklusion. Jetzt haben wir aber hier drauf, haben wir die Topologie x Topologie. Und die Aussage ist, dass die Polynome da drinnen dicht sind. Dicht heißt, dass der Abschluss alles ist. B, Kx ist Hausdorff. Hausdorff bedeutet, dass bei je zwei weil Elemente trennen kann durch Umgebungen, habt ihr in Erinnerung, und C, jetzt kommen wir noch mehr in die Analysis, Kx ist vollständiger metrischer Raum, Bezüglich, bezüglich ja, ich definiere die Größe von einem Element als, ich nehme da glaube ich 2, zwei. der 2 spielt hier keine Rolle, es muss nur größer als 1 sein, 2 hoch minus die Ordnung in 0 von f. Okay, das ist eine Norm. Oder Metrik, definierende Metrik auf Kx und ist vollständig bezüglich dieser, dieser Norm und die induziert, die die x Topologie induziert. Jetzt Vollständigkeit ist essentiell in vielen Konstruktionen. Deswegen, weil wir dann Cauchy-Folgen schon als konvergent ansehen können. Mal schauen, wie ich mit der Zeit stehe. Ja, ich werde den Beweis nur skizzieren. Das Schwierigste daran ist jetzt diese neue Sprache, diese neue, diese neue <lacht> Sichtweise. Der Inhalt selber ist dann gar nicht so schwer. Naja, wir nehmen zu A. Wir müssen zeigen, dass jedes, jede Potenzreihe durch ein Polynom beliebig approximiert werden kann. Sei K in N, F in Kx. Ja, wir schneiden F am Grad K ab, ich setze J KF, das ist der k-Jet von f, das ist per Definition, ja was ist das, das jkf, das ist einfach c-Alpha x hoch Alpha, und wir nehmen aber nur Exponenten, die in ihrer Summe kleiner gleich k sind. Das ist ein Polynom. Weil es nur endlich viele Terme hat. Und ich behaupte, das nähert f beliebig an. Na, ja, das ist klar. Dann ist f minus jkf. Na, hier annulliert sich alles bis zum Grad k. Das ist also in x hoch k plus 1. Und das ist aber offen. in kx, offene Nullumgebung. Ja. Und je größer wir das k machen, desto kleiner wird die also. Also jkf geht gegen f, für k gegen unendlich. Ja. Wie magisch. Schaut euch das nochmal gut an, das ist wirklich spannend, wie das funktioniert. B, warum ist das Hausdorff, wenn F ungleich G in Kx, zwei Potenzreihen sind? Wir müssen zeigen, dass wir sie trennen können. Na wenn sie verschieden sind, dann existiert ein Alpha oder ein K, existiert ein K, wo die, auch schon die k jets verschieden sind, J, K, F ungleich jkg. Und dann folgt das f plus x hoch k plus 1 geschnitten. Das ist eine Umgebung von f per Definition g plus x hoch k plus 1 gleich leer. Also h-Stoff. Fragen dazu? Geht es zu schnell? Ich muss eh wieder zwischendurch wischen. Jetzt, was ich hier mache, das ist nicht jetzt nur eine Spielerei, um die Vorlesung noch über die Runden zu bringen bis zu den Ferien, sondern weil diese Art von Argumente immer wieder auftauchen. Ja? Sie sind oft nur versteckt in analytischen Beweisen und hier löse ich, löse ich sie eben heraus, damit man das deutlich sieht. wollen wir noch die Vollständigkeit zeigen. Also, dass das eine Metrik ist, das will ich hier nicht beweisen. Das machen wir vielleicht auch im Pro-Seminar. Aber die Vollständigkeit ja, dazu müssen wir Cauchy-Folgen betrachten. Ich schreibe jetzt die ich schreibe vielleicht Fn n in n Cauchy-Folge in Kx Na, man kann das schon fast raten genau dann, wenn die Ordnung der Differenzen fn minus fn plus 1 geht gegen unendlich für n gegen unendlich. Ja, dadurch, dass wir alles auf die Ordnung zurückspielen, bleiben wir in der Algebra. Ja, wir nehmen einfach den Untergrad dieser Potenzreihenentwicklung. Geht gegen 0. Also die fn's stimmen in immer mehr Koeffizienten überein. Okay? Gut. Das bedeutet aber, also werden alle Folgen, naja, die Koeffizienten des Fn schreiben wir als Summe C Alpha N x hoch Alpha über Alpha. Und wenn wir jetzt das Alpha fixieren, dann kriegen wir c Alpha, C Alpha N für jedes Alpha, n in n, alle Folgen sind stationär. Das heißt, sie waren irgendwann konstant für alle Alpha. Ah, das ist jetzt schlecht, das muss ich, das N habe ich schon verbraten, dann nennen wir das hier M. Könnt ihr das noch korrigieren? Machen wir da ein M draus, damit das gut zusammenpasst. M. Tut mir leid, für Alpha in N hoch N. Die werden stationär äh, etwa C Alpha M gleich C-Alpha-Schlange für M hinreichend groß. Achtung, die, ab wann das gilt, hängt von Alpha ab. Setze F gleich Summe C Alpha Schlange x Alpha, Alpha in n hoch n. Naja, dann approximiert diese Entwicklung hier, stimmt natürlich mit den FMs sehr weit überein, also mit Limes FM gleich F, M gegen unendlich leicht nachzuprüfen. Okay. Wir haben also hier so ein bisschen Grenzübergänge drinnen, weil wir eben mit Folgen arbeiten oder mit formalen Potenzreihen. Okay. Jetzt brauchen wir, mein, mein Ziel für morgen wird sein, der Satz über inverse Funktionen. Wir werden den Satz über inverse Funktionen für formale Potenzreihen beweisen und analog den Satz über implizite Funktionen. Und dazu brauchen wir noch ein bisschen an Vorbereitungen und das mache ich in einer Reihe von Bemerkungen. Aha, wenn f in k x1 bis xn, ich schreibe jetzt das nochmal hin, weil ich jetzt die Anzahl der Variablen brauche, und wenn g, naja, das könnte jetzt in anderen Variablen sein, aber g ist jetzt ein Vektor, k, y1, ym mit n Komponenten, Vektor. Und das g habe ich aber keinen konstanten Term, mit g von 0 gleich 0 in k hoch n, also alle Komponenten von g, g gleich g1, bis gn, alle diese Komponenten haben keinen konstanten Term, verschwinden in Null, dann, ist, ja, dann können wir die Variablen, die in f auftauchen, x1 bis xn, ersetzen durch g1 bis gn. Dann ist f komponiert mit g von y definiert gleich f von g1 von y bis gn von y in ky, also y ist jetzt wieder der Vektor y1 bis ym, wohl definiert. Das habt ihr, glaube ich, schon in der, der Grundvorlesungen gesehen, dass man Potenzreihen ineinander einsetzen kann, sofern das, was man einsetzt, keinen konstanten Term hat. Ja? Der konstante Term würde Schwierigkeiten machen. Ja, um das zu zeigen, äh, kann man diese Topologie verwenden? Ja. Machen wir vielleicht auch im, im Pro-Seminar, ist nicht sehr schwer zu zeigen. Ja. ja, jetzt damit erhalten wir den Begriff B von formalen Abbildungen und Komposition. Äh, da schreibe ich jetzt gleich Groß F von Kn nach Kn. Ich mache das jetzt. Strichliert heißt formale Abbildung in 0 aus KN ja, wir machen jetzt eigentlich nichts anderes als die differenzierbaren Funktionen, von denen wir uns nur noch die Taylorentwicklung anschauen. Die Konvergenz lassen wir links liegen, wir arbeiten nur mit den formalen Potenzreihen der Taylorentwicklung, okay? Also das könnte, wenn man über einen Körper wie den reellen Zahlen oder den komplexen Zahlen operiert, könnte man das auch konvergent machen. Brauchen wir hier jetzt nicht. Das heißt, formal ab in den Nullen. Und manchmal schreibe ich dafür auch vielleicht den, die Null hier noch dazu. Äh, machen wir da vielleicht so eine Null her, um das anzudeuten. Na, das ist nichts anderes als ein Vektor von formalen Potenzreihen. F gleich f1 bis fn fi in k x1 bis xn Das ist, wenn jede dieses fi konvergiert, dann hätten wir natürlich eine richtige Abbildung, so haben wir nur einen formalen Ausdruck. Okay. Und wir können natürlich das f nicht auswerten, außer in 0. f von 0 ist dann in k n irgendein Punkt. Das geht schon, das ist der konstante Term. Das ist nichts anderes. Eine formale Potenzreihe können wir immer in 0 auswerten. fn von 0. Okay. Und jetzt können wir so tun, als ob das richtige Abbildungen wären. und komponieren. Etwas durch. Und jetzt schreibe ich kn0 nach kn0 formal mit. Ich fixiere den Nullpunkt, und dem kann ich auswerten. Heißt invertierbar. Oder formaler Isomorphismus. Ja, die klassische Definition ist X, die dann G von KN0 nach KN0, das ist strichliert. das hatte ich jetzt noch öfters vergessen, KN0, formal, mit F komponiert mit G gleich IT KN und G komponiert mit F gleich die Identität. Und das heißt nichts anderes, dass F von G von X gleich X ist. X ist der Vektor X1 bis XN und ebenso G F x gleich x. Okay. Wir erhalten also hier eine Gruppe out, Und ich mache da einen Hut drüber, um anzudeuten, dass das formal ist, von K0, gleich die Gruppe der formalen Automorphismen von Kn0. Jetzt kommen wir wieder in die Gruppentheorie zurück. Und etwas, was ich erst morgen ausführen werde, weil wir heute uns die Zeit schon davon läuft. Die Behauptung ist, dass das ist isomorph. Das ist ein Satz, den wir jetzt nicht brauchen, aber der vielleicht ganz instruktiv ist. Dieses Out Kn0 ist isomorph als Gruppe. Ihr seht, jetzt kombinieren wir schon viele verschiedene Sachen, den, äh, ich schreibe da ein, tue mit der Notation ein bisschen schwer, ich schreibe da C für stetig, die stetigen <lacht> Automorphismen, hier meine ich formale, Automorphismen in diesem Sinn. Ja. Das ist formaler Isomorphismus oder Automorphismus, könnte man natürlich hier auch sagen. Ja. Und hier nehmen wir jetzt die, die stetigen K-Algebren. Ich schreibe dazu. Nachdem das jetzt eine stetige äh, ein topologischer Raum ist, können wir Stetigkeit betrachten, das sind die stetigen stetige k algebren Automorphismen wisst ihr noch was eine Algebra ist? von Kx mit ja, die nenne ich Phi mit Phi von diesem Ideal x X. Mehr dazu morgen. Ich, mir geht es nicht darum, das alles klein zu beweisen, sondern mir geht es darum, euch zu zeigen, wie viele Dinge hier zusammenspielen. Ja? Diesen Satz werde ich morgen noch einmal erklären, was damit gemeint ist. Und dann werden wir den Satz über inverse Funktionen beweisen, allerdings für formale Abbildungen und nicht für konvergente. Ja? Und das wird rein algebraisch gehen mit Hilfe dieser Metrik. Okay. Jetzt wäre es gut, wenn ihr euch bis morgen in eurem Analysis-Skriptum den Satz über inverse Funktionen oder auf Wikipedia nochmal anschaut, auch den Satz über implizite Funktionen, damit das schon parat ist. Das kostet euch zehn Minuten und das spart euch nachher viel Arbeit, wenn ihr das gehört habt. Okay? Gut, das war schon für heute. So eine Dreiviertelstunde vergeht immer sehr schnell. Ich hoffe, das interessiert euch, dieser bisschen alternative Gesichtspunkt. Und schönen Nachmittag noch und bis morgen. Tschüss.